Ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute gibt es eine ganz leckere Kombination, nämlich aus frischen Erdbeeren und aus Keksen. Und wem das nicht gefällt, naja Gott, dem ist dann wirklich nicht zu helfen. Also, ich zeige euch gleich, wie ihr ganz, ganz leckere Cookies machen könnt mit einer schönen, cremigen Erdbeertopping Und anschließend, am Ende des Videos, zeige ich euch dann nochmal, wo ihr den Gratis-Link bekommen könnt, um das entsprechend downzuladen und wenn ihr mögt, nachzumachen. Okay, aber jetzt geht's es erstmal los. Die Cookies sind nun fertig, so sehen sie aus. Und falls irgendjemand nicht Erdbeeren mag, ja Gott, dann nehmt andere Früchte, geht mit allen Früchten im Prinzip genauso gut. Okay, woher bekommt ihr das Rezept? Ihr geht auf www.veganik.de, schaut in die Mitte, scrollt hinunter und dort kommt ihr dann zum eigenen Gratis-E-Book-Bereich. Und wenn ihr Fragen an mich habt, Rückmeldungen, sonstiges, schickt mir gerne eine E-Mail an markus.veganic.de.